Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Fragestunden-Video-Folge. Und zwar haben wir jetzt zusammen die 3000 Abonnenten geknackt an dieser Stelle. Vielen Dank für euch und für eure Unterstützung. Und äh, das letzte Mal habe ich zu dem 2000er Abo so eine Fragestunde-Video gemacht. Das heißt, ihr konntet mir Fragen stellen, die ich euch jetzt beantworte. Das habe ich ja im Community-Tab dann angekündigt. Ihr konntet Fragen drunter stellen. Und ich denke mal, das ist auch eine ganz gute Gelegenheit, um mal äh, auch ein bisschen mich besser kennenzulernen vielleicht. Und ähm, um das ein bisschen optisch auch zu untermalen, habe ich euch, wie bei der letzten fragestunden videofolge mal einen Spaziergang mit äh, dem Hund Pinsel mit eingebaut. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich hoffe, es ist nicht zu doll verwackelt. Ich habe das aus der Hand mit dem Handy gefilmt. Ich habe da leider hier keinen Gimpel oder eben sowas, was irgendwie die Stöße etwas abfedert. Aber im Zweifel müsst ihr ja auch nicht hingucken und es ist ja eher ja, mehr oder weniger denke ich mal auch ein Hörformat. Aber genug der langen Vorrede. Ich würde sagen, ich gucke mal was die erste Frage ist. Und zwar ist das vom Lord of Nerds Riesen Glückwunsch, verdient, äh, vielen Dank an dich an dieser Stelle natürlich. Die Frage, was ist vom Release-Datum das neueste Spiel, das du besitzt? Ja, was moderne Sachen angeht, bin ich ja PC-Spieler und da ist das neueste Spiel, das dürfte dem meisten wahrscheinlich überhaupt nicht bekannt sein, das ist Warhammer 40.000 Battlesektor. Sector. Das ist ein klassisches Rundenstrategiespiel, ist so ein bisschen, ja, so, so ein zweite-Reihe-Spiel, sage ich meine. Also es ist kein Triple-A-Titel kein oder ähnliches. Ich bin ja riesen Fan von den Warhammer 40.000 Universum und ähm, es gibt einige Spiele dazu, aber die meisten sind halt kacke. Das ist eins, was geht, was sich so ganz klassisch so ein bisschen an den normalen Spielregeln hält fast und ja, klassische Rundenstrategie bildet, das heißt ihr habt ein Kachelfeld und habt eure Einheiten, ihr zieht und greift an, abwechselnd mit dem Gegner, ist relativ, sage ich mal, simpel gestaltet. Ihr habt natürlich die verschiedenen Einheitentypen aus dem Warhammer-Universum. Ja, ich habe jetzt so ungefähr 9 Stunden reingespielt, es ist okay. Also, vor allem das Missionsdesign wird auf die Dauer dann doch etwas sehr dröge, finde ich. Aber ansonsten, wenn ihr auf das Universum und auf Rundenstrategie steht, könnt ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. Ist auch ein bisschen ist es nervig, dass es nur einen einzigen Gegnertyp gibt. Natürlich mit verschiedenen Einheiten, die, die Tyrannien, Wer sich in dem Universum so etwas auskennt, das ist so ein bisschen so eine, eine Art Insekten, ähm, Insektenvolk. Und ähm, ja, also man kann es spielen, aber es gibt auch Besseres, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir zu der nächsten Frage. Hm, hm, hm, hm. So, ich muss das leider hier alles auf dem Handy machen, weil ich nämlich die Screenshots von den Fragen online gespeichert habe. Und gerade heute, wo ich sie hier aufnehme, habe ich hier einen Internetausfall. <lacht> Deswegen entschuldigt, wenn ich hier etwas mehr rumdödeln muss. Und zwar Marel 58 Herzlichen Glückwunsch, lieber Gaming-Panda. Vielen Dank auch an dieser Stelle. Meine Frage, welches Spiel hast du als Kind gefeiert, bei dem du heute etwas denkst, was für ein Schrott bzw. gefällt mir gar nicht mehr. Also, da muss ich sagen, gibt es so einige Spiele, aber ich glaube, wirklich das Größte, was mir da einfällt, ist das Spiel namens Shuffle Pack Café. Das würde den meisten überhaupt nicht sagen. Das bietet so ein typisches, simples Air-Hockey-Spiel ab. Und ich weiß so, als mein Bruder seinen 3,86er damals bekommen hat, weil das das erste Spiel, was er auf dem PC hatte. Das hat er ein Kumpel mitgebracht, so wie es halt ist. Und äh, ich habe das wirklich gezockt ohne Ende. Das heißt, ihr habt verschiedene Gegner, die sind alle schön Zumindest in meiner Erinnerung waren sie alle sehr, sehr schön gestaltet und ich äh, habe dann halt eher Hockey gespielt. Ne? Und dadurch, dass die Gegner natürlich auch so ein bisschen übernatürlich teilweise waren, sag ich mal, hatten die natürlich so ganz besondere Angriffsmuster gehabt und so weiter. Und ähm, als Kind habe ich sehr gute Erinnerungen dran, wie ich äh, so einen typischen billigen Computer-Joystick da das alles gespielt habe. Und dann habe ich jetzt. Vor einem Jahr ungefähr herausgefunden, dass das Spiel auch damals auf den Famicom erschienen ist. Da dachte ich mir, Mensch, das Spiel, da habe ich auch lange den Namen vergessen, da nutzt ihr jetzt wirklich mal die Gelegenheit, kaufst ihr das und testest es mal. Ich habe, ich habe ja meinen Retron 5, kann ich drauf spielen, Famicom, alles klar, wunderbar, habe ich. Und dann war es da und ich habe es gespielt und nee. <lacht> Also, das kann man heute, glaube ich, wirklich gar nicht mehr so wirklich spielen. Irgendwie ist das viel zu schwer gestaltet, es ist es viel zu unfair. Ähm, das Gameplay ist natürlich relativ simpel, in der Natur der Sache. Ich habe ja auch vor, vor damals einen Test dazu gemacht, weil ich dachte, okay, so ein besonderes Spiel, das will ich dann auch mal in einen Test verarbeiten. Vielleicht geht es den einen oder anderen auch genauso von mir. Aber ich, ich saß davor und habe das gespielt und dachte mir so. Ei, ei, ei. Eieiei, ei, ei, ei, ei. das hast du wirklich mehr als fünf Minuten damals gespielt, aber ich glaube, das ist wirklich so dieser typische Faktor, wir hatten ja damals nichts, ne? Und äh, da hat man halt durchgespielt, was da war und das auch wirklich hoch und runter gespielt. Anders kann ich mir das persönlich überhaupt nicht erklären, ehrlich gesagt, aber es ist wirklich so... Pack café Hätte ich mal den Namen, ich bin irgendwann mal durch Zufall darüber gestolpert, wie das Spiel denn jetzt, jetzt auch, auch wirklich hieß, es ist glaube ich auch für den C64 erschienen und so weiter, äh, wie es halt damals ja üblich war, da gab es ja selten nur eine DOS-Version, weil DOS war da ja nicht so unbedingt die Lead-Plattform, sage ich mal, wie sie heute teilweise ist. Ähm, ja, ich hätte mal, glaube ich, lieber den Namen irgendwie nicht wiederbekommen und diese schönen nostalgischen Erinnerungen Erinnerung behalten, irgendwie, glaube ich. <lacht> Ähm, zur nächsten Frage. So, und zwar von Dr. MLP Video German. Auf dieser Stelle viel Grüße an dich, bist ja auch schon lange dabei. Wie kommt es eigentlich, dass der Fokus des Kanals inzwischen auf Gameboy Spielen liegt? Wie findest du Metal Gear Spiele? Also fangen wir erst mal an. warum Gameboy? Ähm, das hat im Prinzip verschiedene Sachen, ne? äh, Leute, die jetzt schon länger auf dem Kanal mich, mich mitverfolgen, äh, wissen, ich habe auch früher NES-Spiele und Super Nintendo-Spiele getestet und Videos dazu gemacht und auch Let's Plays gemacht und ähm, das ist so mit der Zeit immer Gameboy-lastiger geworden. Im Prinzip hat das diverse Gründe. Zum einen ähm, ist es für mich halt einfach, ich muss mit der Zeit schauen, wie ich das alles hinkriege. Ne, YouTube-Kanal, dann ne, private noch ein bisschen Hobbys, Freundin etc., normaler Alltag, 40-Stunden-Arbeitswoche etc. Da habe ich auch nicht immer die Energie, jetzt wirklich stundenlang in ein Spiel reinzustecken, um dann da irgendwie ein 3-Minuten-Testvideo draus zu machen. Und ähm, bei gameboy spiele da ist es einfach so, im Vergleich zu irgendwelchen, zum Beispiel jetzt krass, krasses Beispiel, die Super Nintendo-Rollenspiele, da kann man ja wirklich 10, 20 Stunden mindestens drin versenken, um sich da eine gewisse Meinung zu bilden, um weit genug gespielt zu haben, um wirklich ein Testvideo zu dem Spiel zu machen. Deswegen habe ich auf meinem Kanal auch nur wirklich zwei, drei solche Spiele mal getestet. Auch und da auch meistens, weil ich eh das Let's Play gemacht habe und das quasi als Zweitverwertung dann den Test dazu gemacht habe. Und bei Gameboy-Spielen ist es halt wirklich so, bei den allermeisten, aller, aller auch da gibt es natürlich Ausnahmen, aber bei den allermeisten, das spielt hier eine bis zwei Stunden rein und ihr kennt das Spiel auch schon. Ihr habt das Spiel äh, voll erfasst, ihr wisst, was euch erwartet. Man weiß, wie das Spielgefühl ist, man weiß, worum es geht. Es ist aber keine Überraschung und da ist, bin ich dann so weit, dass ich auch einen Test dazu machen kann. Ich spiele auch nicht jedes game und spiel unbedingt durch, das nicht, aber ich spiele es immer so weit, dass ich weiß, okay, da kommt jetzt nichts mehr. Dann lese ich natürlich nur auch äh, eventuell andere Quellen, okay, vielleicht... Kommt ja noch irgendwas Überraschendes? Kommt's ja oder nein? Und ähm, dadurch ist das eine enorme Zeitersparnis für mich, im Video erstellen, einfach auf Gameboy-Spiele zu gehen, weil die eben simpler sind. Zweiter Grund ist, der Gameboy hat in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz. Und zwar in meiner Kindheit hatte ich keinen Fernseher in meinem Kinderzimmer, aber ein Gameboy und ein Super Nintendo. Aber Super Nintendo, ne, natürlich im Wohnzimmer der Eltern und so weiter, da hatte man halt nicht immer Zugang. Da war es halt was Besonderes, wenn ich da halt wirklich spielen konnte. Der Gameboy allerdings, der war halt immer da und deswegen habe ich viel, viel, viel mehr Gameboy damals gespielt und dadurch habe ich für dieses System so eine ganz besondere Bindung und auch eine nostalgische Faszination dafür. Und diese beiden Gründe, das war im Prinzip die Hauptgründe plus natürlich, war irgendwie eine gewisse Zeit lang auch Gameboy-Spiele-Videos mehr geklickt wurden als andere jetzt im Vergleich. Und ähm, ich würde lügen, weil, wenn das jetzt, jetzt überhaupt keine Rolle spielen würde in meinen Überlegungen, was jetzt den Kanal angeht. Diese drei Gründe waren es im Prinzip, warum ich jetzt quasi komplett auf den Gameboy gegangen bin. Und da fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Natürlich kommt ab und zu ja noch ein anderer Test wie Virtual Boy oder Game Gear Test würde ich auch mal wieder machen. Ähm, da lasse ich mich natürlich jetzt nicht nur ganz von euren Interessen, sage ich mal, leiten, weil ich weiß, wenn ich ein Virtual Boy-Testvideo mache, die meisten von euch können mit diesem System nichts anfangen und deswegen werden auch die Klickzahlen da drauf jetzt nicht großartig da sein. Aber wenn ich Bock habe, ein Virtual Boy-Spiel zu spielen und das für mich zu ergründen, dann mache ich da auch ein Video dazu. Also, ne? also ganz streng ist es natürlich nicht. Ich mache natürlich nach wie vor, worauf ich Spaß habe. Aber das waren im Prinzip die drei Gründe. Die zweite Frage: Was halte ich von Metal Gear? Ähm, gar nichts. Ich habe komplette, kompletter blinder Fleck in meiner Gaming-Historie. Ich habe noch kein einziges Metal Gear-Spiel gespielt. Ich kenne die Serie natürlich. Ich habe natürlich auch schon Videos gesehen von diversen Teilen, aber ist irgendwie hat es bei mir nicht so gezündet ehrlich gesagt, dass ich jetzt gesagt habe: oh, Metal Gear unbedingt spielen. Ich weiß da, werden jetzt einige von euch aufschreien. Aber, keine Ahnung, <lacht> ist einfach nicht meins gewesen. Dann kommen wir zu den nächsten Fragen und zwar vom Farmer-Slide Joe Bob. An dieser stelle auch viele Grüße an dich, bist auch ein fleißiger Kommentierer. Vielen, vielen Dank an dich. Und die Frage, wie kommst du auf den Namen dieses Kanals? Was war dein Beweggrund und was macht für dich der Gameboy so einzigartig heute noch? Fangen wir an mit dem, mit dem Kanalnamen. Im Prinzip gibt es da jetzt wirklich keine große Geschichte, die dahinter steckt. Und zwar war mein Internet-Nickname Kampfpanda. <lacht> Ir irgendwie, wo wollte ich mal irgendeinen äh, normalen Nicknamen haben und dachte mir so, oh, komm, irgendein Tier, Panda, passt. Und dachte ich mir, okay, gut, ein Panda, das ist gemütlich und sowas, passt da ja nicht unbedingt, nehmen wir mal einen Kampfpanda. Kein, keine besondere äh, Bezug zu Pandas habe ich nicht oder irgendwie sowas. Dachte mir, Panda ist cool, passt. Und dann, ja, als, als, als, als ich den Kanal kreiert habe, dachte ich mir, jo, mein normaler ja, mein Nickname ist der Panda, dann Retro Gaming Panda. <lacht> ich weiß, super kreativ, aber, aber, aber so war es halt. Also da steckt wirklich äh, keine großartigen Sachen <lacht> irgendwie dahinter. Ähm, zu der zweiten Frage, was macht für dich die Game Boy so einzigartig heute noch? Ähm, Im Prinzip ähm, zeigt der Gameboy halt wirklich, dass mit dieser Z heutigen Vergleich wirklich sehr, sehr, sehr einfache Technik wirklich richtig gut was rauszuholen war. Ne? Also, ich meine, der, der, der Bildschirm ist quasi monochrom, also ne? Grüntöne. Und. Da passt auch nicht viel auf so ein Modul an Speicherplatz. Und die Sprites können nicht super groß sein. Es kann keine Sprachausgabe da sein. Das Sound ist sehr, sehr minimalistisch. Aber trotzdem schafft es der Gameboy super Spielerfahrungen irgendwie zu bieten, die natürlich etwas verklärt, aber im Vergleich zu heutigen manche modernen Spiele wirklich abhängen. Und besser sind, weil sie liebevoller gemacht sind, weil sie mehr Spaß sind. Und ähm, gerade finde ich bei den Gameboy, dieser eine Fakt, dass Technik ja so einfach ist, mussten auch die Entwickler einfach ein relativ einfaches Spielprinzip nehmen und das dann halt dafür gut umsetzen und weiterdenken. Ne? Es gibt diverse Puzzlespiele, die im Prinzip ein ganz einfaches Prinzip haben, aber es ist schaffen, dass man trotzdem lange dabei bleibt. Und nach heutigen Zeit habe ich das Gefühl, dass bei manchen Spielen immer so mehr ist gleich besser im Denken der Entwickler ist und dann noch ein Zusatzsystem draufgepackt wird und hier noch und da noch und irgendwie geht da manchmal der Charme und, und der Spielspaß verloren und auch das gibt es beim Gameboy natürlich auch, da gibt es auch haufenweise schlechte Spiele, klar, aber ich finde das ist das Faszinierende an dem System, dass ein gutes Spiel nicht unbedingt eine fantastische Technik braucht. Es reicht eine gute Idee und eine gute liebevolle Umsetzung. Und es passt auch schon. Und genau das finde ich genau gerade an dem Gameboy einfach so fantastisch. Und es ist finde es immer noch faszinierend, dass es immer noch Indie-Entwickler gibt, die in ein Projekten heute noch hombo spiele oder normale Releases irgendwie herstellen und diese Liebe teilen und dann auch zeigen: Okay, was kann man mit diesem System jetzt noch mal ein bisschen mit mit ein paar Jahrzehnten Abstand noch mal rausholen und was kann man da alles machen? Und dass diese ganze Szene so lebendig ist, bin ich einfach klasse. Ich meine, was will man doch mehr, oder? So, kommen wir zur nächsten Frage und zwar von dem guten Christian Eilers. Auch du bist ja schon lange Zeit dabei. Vielen Dank für deine lange Unterstützung. Und äh, die erste Frage: Was war dein bisher größter Videospiel-Ausrast Videospielausraster? Bei welchem Spiel war das und wie kam es dazu? Ähm, da muss ich ehrlich gesagt so ein bisschen überlegen, weil ich bin eigentlich ein relativ ruhiger Mensch und auch ein relativ ruhiger Spieler. Aber so Ausraster in der Hinsicht glaube ich wirklich bei Dota 2. Ich bin ja ein langjähriger Dota 2 Spieler, spiele ich heute immer noch, immer wieder. Und ich habe da wirklich schon tausende Stunden ungelogen irgendwie reingesteckt. Und wer es nicht kennt, das ist ein MOBA, wo man... 5 gegen 5 Leute spielt und ähm, da ich immer gerne alleine in, in, die, äh, in die Suche reingehe, werden mir natürlich dann mal auch vier andere Mitspieler dazu gelotst. Und das Problem ist, das ist natürlich gemischt. <lacht> Jeder, der irgendwie mal online mit fremden Leuten gespielt hat, weiß, das kann gut gehen, im Regelfall allerdings nicht. Und ähm, gut, es muss ja auch nicht mit um den gut gehen, solange man einigermaßen gut zusammenspielt und dann zum Ziel kommt. Und ähm, ich werde halt wirklich regelmäßig wütend, wenn Leute wirklich dabei sind, die ähm, halt, es ist nur nicht mal Versuchen. Weißt du, man, man kommt in ein Spiel rein, das sind andere Teamkameraden, ähm, die sitzen auch gerade vor dem Computer und wollen eine nette Zeit haben. Und dann gibt es halt wirklich immer wieder Leute, die es einfach auf Krampf anlegen, den anderen den Spielspaß zu versauen. Und, so, und so, so, so, sowas verstehe ich immer nicht. Also auch da bleibe ich mal ruhig, denke mir auch mal, gut. Ähm, dann ist es halt bei mir meistens so, dass ich dann nach der Runde keine weitere Runde mehr spiele, weil, weil dann mein Bedarf für den Tag gedeckt ist. Aber das finde ich immer so, so problematisch. Da frage ich mich immer wirklich, was, was haben die Leute davon? Auch, auch die investieren ihre Zeit da rein. Das macht doch keinen Spaß eigentlich, oder? Man, man spielt doch in einem Teamspiel, um zusammenzuarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen und dann einfach wirklich so sich konkret irgendwie querstellen. Also das finde ich mal ganz schrecklich. Und bei anderen Spielen, wo ich mal wirklich so böse war, ich glaube kaum. Außer letztens bei Cyberpunk, aktuelles Beispiel. Cyberpunk wirklich, ich habe mich sehr drauf gefreut auf das Spiel, weil ich natürlich ein großer Fan von Witcher war. Das war ja wirklich super. Und dann kam es raus. Und, und, und dann waren da ja diese ganzen Bugs, ich, ich habe die PC-Version gezockt, da hatte ich erst einmal ziemliches Glück gehabt, weil äh, das lief relativ rund und da äh, dachte ich mir, okay, gut, Glück gehabt. Und dann fing es an, immer wieder Abstürze. ich konnte Missionen nicht beenden und so weiter. Und dann, äh, ich, ich, ich wollte es gerne spielen, aber dann durch, durch, durch diese ganzen Fehler kam ich halt nicht weiter und das hat mir halt wirklich den kompletten Spielspaß versaut und verhunzt und ähm, seitdem es liegt es auf meiner Festplatte, ich glaube es ist dann äh, jetzt schon wieder ein großer Patch gekommen ich warte jetzt noch ein halbes Jahr bis es hoffentlich gepatcht ist, damit ich endlich da mal wieder spielen kann also das war wirklich so ein bisschen mein Rage Quit von wegen fix erstmal euer Spiel Also zweite Frage, was denkst du wie sieht deine Sammlung in 20, 30 oder 40 Jahren aus? Wird sie in der Form noch existieren oder ist sie dann sehr groß geworden? Bleibt die Sammelleinschaft so lange bestehen? Ich weiß, diese Frage ist sehr spekulativ, aber ein Beispielszenario würde mich interessieren. Gute Frage. Ähm, so sehr im Voraus denke ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, dass die Spielesammlung enorm groß wird. Also ich habe für mich jetzt persönlich beschlossen, ich habe ja noch Switch mitgesammelt. ich habe ja Super Nintendo gesammelt, da oder andere hat es vielleicht auf Twitter etc. mitbekommen, ich habe in den letzten Wochen und Monaten etwas ausgedünnt, vor allem was Switch und was Super Nintendo angeht, weil ich mir einfach mal irgendwann überlegt habe, okay, mein Herz hängt an Game Boy und ich möchte wirklich Game Boy sammeln, das andere ist so ein bisschen Zusatz Nostalgie, sage ich mal, was zwar auch ganz nett ist, aber... Ganz ehrlich, ich hatte da Spiele, die sind da, haben da seit anderthalb Jahren Staub angesetzt. Und äh, das waren Spiele, mit denen ich jetzt nicht unbedingt was super groß was anfangen konnte, die, die ich einfach mal so aus Interesse, okay, das Cover sieht nett aus, gekauft habe. Und da habe ich mir gedacht, okay, nee, das, das, das brauchst du wirklich nicht. Ähm, natürlich habe ich noch ein paar Super Nintendo Spiele, die äh, von meiner Kindheit her mir wichtig waren. Ähm, aber da habe ich gesagt, okay, gut, den nee, Gameboy machst du jetzt, alles andere komm, Was, was, was, was bringt dir das? Ne? Und ähm, wie wird die, diese Sammlung in 20, 30, 40 Jahren aussehen? Also, wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass die Gameboy-Sammlung dann noch ein bisschen angewachsen ist. Ein Trau Träumchen irgendwann wäre natürlich ein Fullset. Also, ein Träumchen von mir ist wirklich, alle Module Fullset, also die in Europa irgendwie erschienen sind, greifbar waren. Ne? Also, ich denke mir immer vor wegen, das Fullset was der normale kleine Panda damals sich hätte kaufen können in Europa. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Das heißt nicht irgendwelche komischen chinesischen Versionen oder japanischen Versionen oder sonst was. Das hätte mein Kind als ich nirgendwo sich kaufen können. Und das ist so ein bisschen mein Ziel. Schön wäre es natürlich, wenn es in 20 Jahren mal geklappt hat. Aber ich glaube, wenn die Gameboy-Sammlung fertig ist, werde ich nicht unbedingt irgendwie einen großen Stil noch was anderes sammeln, vielleicht Game Gear oder sowas, ich weiß es nicht. Es ähm, kommt natürlich auch darauf an, ähm, ich habe noch kein Kind, kommt vielleicht noch, und ähm, da wird mir auch die Zeit fehlen. Da weiß ich nicht, ob ich das alles noch so intensiv irgendwie nachbetreuen kann. Also ich habe großen Respekt äh, an, an viele von euch, die die Kinder zu Hause haben und dann auch noch die Zeit äh, für, für dieses Hobby finden. Ähm, ziehe ich wirklich meinen Hut, könnte ich mir momentan nicht vorstellen, dass ich das zumindest so intensiv irgendwie verfolgen kann. Ähm, vielleicht auch nicht. Das weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen. Ähm, ich werde dieses Jahr 40. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen ein Alter, wo sich auch vieles verändert. Ähm, wenn es so weiterläuft, klar. Also, frühes Set wird irgendwann kommen, denke ich mal, auch wenn es natürlich dann noch so ein paar Titel gibt, wo es in der Geldbörse ziemlich weh tut, aber. Ich sag mal, wenn man bei den letzten irgendwie 10, 20 Spielen ist, dann komm, <lacht> nimmt man die auch irgendwann mal mit. Ähm, aber ich glaube nicht, dass meine Spielesammlung an sich riesig, riesig wird. Dass ich dann irgendwie äh, hier das ganze Zimmer voll stehen habe mit drei Regalen, mit, mit Switch und Super Nintendo spielen. Glaube ich persönlich nicht. Da wird wahrscheinlich die Sammlerleise sich eventuell auch auf andere Gebiete beziehen. Die es aber momentan bei mir schon so ist, ich habe ja so ein bisschen mit, mit Warhammer 40.000 mit den Figürchen anmalen und kaufen und sammeln so ein bisschen angefangen. Äh, ich spiele noch nicht, aber ich habe da hier schon so halbfertige Armeen stehen. Hat da wie Spaß am Malen. Es könnte sein, dass ich das dann eher dann quasi nach dem Videospiel sammeln dann auf, auf sowas irgendwie festlegt oder irgendwie sonst was. Ähm, deswegen würde ich nicht sagen. Ich habe auch nie so als Hardcore Sammler angesehen, muss ich sagen. Ähm, wie es natürlich dann genau weiter bleibt. Ich würde mal fast sagen, ich hoffe in 20 Jahren Game Gameboy Fullset und vielleicht noch irgendeine andere kleine Sammlung, aber nicht mehr in diesem großen Ausmaß auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte deine Frage einigermaßen zu deiner halt beantworten. Dann haben wir hier einen Namenskollegen, den Schnuffelpanda. an dieser Stelle viele Grüße auch an dich, bist auch schon seit einiger Zeit dabei. Frage, welches Spiel hat für dich persönlich den größten Wert in deiner Sammlung? Ich meine nicht den preislichen Wert. Ganz einfach, äh, Super Mario Kart auf dem Super Nintendo. Wieso, gerade das? Und zwar das Modul, was ich hier habe, ähm, das habe ich bei meinen Eltern auf dem Dachboden gefunden und ist mein Original von damals. Und als ich das dann äh, mal wieder eingelegt habe und spielen wollte, habe ich gesehen, dass die ganzen Safe States, also die, äh, das ganz abgespeicherte von der Batterie. Alles noch da ist, Das heißt die ganzen frei gefahrenen Cups, die ich äh, in stundenlanger harter Arbeit mit meinem Bruder damals äh, alle frei gefahren habe, äh, sind noch da und äh, ist so gespeichert. Und deswegen ist dieses Modul definitiv für mich, ähm, was, was, was den persönlichen Wert angeht, ganz ganz ganz weit oben. Ähm, also da ist natürlich sowieso, das, das werdet ihr in eurer Sammlung wahrscheinlich auch haben, irgendwie so Spiele von damals, die wirklich die Originale, die man als Kind hatte, die haben einen ganz anderen Wert als jetzt was, was man jetzt irgendwie, irgendwie bei Ebay gekauft hat oder ähnliches. Ne? Ähm, bisschen schade, Game, meine Gameboy-Spiele von damals haben es nicht überlebt. Ich bin äh, zum Studium ausgezogen und dann hatte irgendwann meine Mutter dann die Spiele an irgend, äh, die Tochter von einer Bekannten verschenkt. Hammer vollkommen in Ordnung, da habe ich ja nicht gesammelt, da habe ich auch nicht mehr danach geguckt oder sowas. Schade, aber die sind unwiderruflich natürlich weg. Da wäre natürlich wirklich nur der Hammer gewesen, wenn äh, mein Link's Awakening noch da gewesen wäre oder sowas. Aber was wäre wenn, ist egal. Deswegen ist es bei mir definitiv das Super Mario Kart. Ähm, ich glaube, ich musste auch mal, irgendwann mal gucken, dass ich mir die Safe States irgendwie mal äh, speichere oder... Ich glaube, es gibt ja auch Möglichkeiten. Ich habe mich da noch nie so ernsthaft mit beschäftigt, dass man die Batterie ersetzen kann und, und, und das Gespeicherte irgendwie behält oder irgendwie sowas. Muss ich mich mal, glaube ich, immer mal informieren, weil ich glaube, die Batterie ist quasi eine tickende Zeitbombe. Ich glaube, die Jahrzehnte wird es mit sie nicht mehr halten. Dann kommen wir zur nächsten Frage vom Christian. Ähm was ist dein äh, absolutes Lieblings Gameboy Spiel und warum ist es Tetris? <lacht> äh, gute Frage, aber Tetris ist definitiv nicht. Ich weiß, da werden jetzt einige von euch die äh, Heugabeln und Fackeln holen, aber ich bin kein riesen Tetris Fan. Ich weiß Tetris ist für die meisten ein gutes Spiel, aber schon damals Tetris der Funke hat bei mir nicht nie so wirklich gezündet, ähm, weil ich Tetris kam natürlich bei den Game Boy gleich dabei, ich habe es auch sofort gespielt und so weiter, aber irgendwie sprang dieser Funke bei mir nicht so hundertprozentig über. Ich kann es nicht sagen warum, es ist unwider, un, un, un, unwiderruflich, es ist <lacht> quasi... Kann man nichts sagen, das Spiel ist wunderbar, es hat wirklich äh, Leute geprägt und äh, Spielentwickler geprägt. Es ist ein Klassiker, der wirklich wunderbar und super ist, aber mein Spiel ist es irgendwie nicht so unbedingt. Ähm, also mein liebes Gameboy-Spiel, das dürfte jetzt für die meisten keine Überraschung sein, ist definitiv für Dings Awakening weil ich früher sehr gerne Zelda gespielt habe und ähm, auf dem Game Boy, als das für den Gameboy angekündigt wurde, konnte ich mir das zuerst gar nicht so recht vorstellen, weil so Game-Boy-Spiele an sich waren ja relativ einfach. So und ich hatte jetzt Zelda 3 auf dem Super Nintendo, ich habe es geliebt, super, wunderbar. Da dachte ich mir so, okay, auf dem Game Boy, okay, willst du natürlich haben, klar, kaufst du oder wünsche ich mir zum Geburtstag oder irgendwie sowas. Als Kind hatte man ja nicht unbedingt die Kohle, das sich immer sofort zu kaufen. Und das da war, es hat mich so reingesaugt. Das ist, ich glaube, auch eines der wenigen Spiele neben Super Mario Land 2, was ich mehrmals auf dem Game Boy durchgespielt habe, weil ich einfach Bock drauf hatte, weil es einfach Spaß gemacht hat. Ne? Wenn ich mal irgendwie nichts nicht großartig was zu zocken hatte, oh ja, komm, spielst du das halt ein drittes Mal durch. Weil einfach, einfach diese Erfahrung, die Stimmung... Die Musik, die mich damals so weggeflasht und auf diesen einfachen System, wie wunderbar das einfach alles umgesetzt wurde. Fantastisch. Und deswegen ist das für mich das Zeit- oder mein Lieblingsspiel. Und ich finde auch relativ zeitlos. Also ich, ich, ne, Man hat es auch an dem Remake für die Switch gesehen. Da haben sie es ja auch nur größtenteils optisch was gemacht. Natürlich ein paar Komfortfunktionen und so weiter. Das ganze Inventar rumgefummelt müssen wir nicht drüber sprechen, ist natürlich auch nicht ideal, aber das ist zeitlos und das ist einfach wunderbar, deswegen Link's Awakening und nicht Tetris, <lacht> obwohl Tetris, ich, ich gebe es zu, es ist ein wunderbares Spiel, das will ich echt nicht irgendwie anzweifeln. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Tomsteron, äh, was war die größte Summe, die du auf einmal für Retrogram ausgegeben hast und hast du es bereut? Ähm, also die größte Summe für Retro-Kram ist, glaube ich, ich habe es hier links oben auf dem Schrank stehen, den Virtual Boy in der Originalverpackung aus Japan. Und dann hatte ich mir, glaube ich, noch äh, zwei Spiele dazu bestellt. Ich glaube, das war insgesamt 400 Euro, was ich damals bezahlt habe. Ähm, ob ich es bereue? Nö. Ähm, ich tänzelte wirklich schon extrem lange um dieses System rum. Es hat mich immer interessiert. Ich wollte es einfach mal erleben, wie das ist. Ich weiß, auf, auf Messen und Börsen und sowas, da hätte ich mir das mal angucken können. Ähm, aber ich wollte es einfach mal haben. Ich wollte es einfach mal erfahren, wie das ist. Und äh, na gut, es war Weihnachten, es gab Weihnachtsgeld. Und da dachte ich mir, ja... Wenn schon, dann richtig, ne, so mit OVP und so, das wäre natürlich auch geil, die irgendwie da so zu haben. Und, ähm, der Boris hat mich draufgebracht, an dieser Stelle viele, viele Grüße an dich, ich glaube, deine Fragen kommen ja auch gleich noch. Ähm, und der hat sich das auch gegönnt, und da dachte ich mir, jo, warum eigentlich nicht? Ähm, und, ja, da kam es irgendwie so dazu, dass ich mir das halt aus Japan bestellt habe, mit, mit, mit zwei Spielen, und, ähm, ja, ich finde das System immer noch so faszinierend. Deswegen mache ich ja auch ab und zu ja auch immer noch einen ein Test für ein Virtual Boy Spiel, was natürlich immer so ein bisschen kompliziert ist, weil ähm, mein Virtual Boy ist nicht gemoddet. Das heißt, ich kann da nicht irgendwie ein Bildsignal abgreifen. Das heißt, die Spielszene muss ich mit einem Emulator spielen. Äh, weil natürlich der Controller von dem Virtual Boy so etwas anders ist, plus natürlich diese, diese tiefen Wahrnehmung die dann komplett fehlt, ist es natürlich immer so eine Sache mit dem Emulator, dass das irgendwie so so Probe zu spielen, deswegen spiele ich das immer auf dem Virtual Boy und für die Videoaufnahmen spiele ich dann kurz mal eine halbe Stunde ne, an, um ein paar Spielszenen da zu haben. Das ist halt etwas komplizierter und äh, wie schon vorhin erwähnt, wird auch nicht so viel geklickt, weil das Interesse natürlich nicht so da ist, aber... Ich habe es nicht bereut, nein, weil das ist so eine geile Kuriosität, finde ich. Und ähm, ich sehe ja so Sammeln allgemein ist nicht mehr so als Wertanlage oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, war, war, war, es gibt ja Leute, die sagen, okay, jetzt kaufe ich jetzt und in zehn Jahren kriege ich auf jeden Fall das doppelte Dreifache. Zug. Bin ich nicht so. Für, für mich war es in dem Moment jetzt das wert, weil ich weiß, okay, wo ist okay das ist ein normaler Preis, den du halt bezahlen musst irgendwie. Ähm, ne, kann man natürlich auch noch Zoll drin und alles. Ähm, aber ne, ich habe es nicht bereut, weil es ist einfach ein faszinierendes System und ich bin froh, dass ich das Ding hier stehen habe, auch wenn ich es natürlich zugegebenerweise jetzt nicht so oft benutze, weil natürlich das Aufbauen ist, ist nicht gerade bequem, das System. Aber ich bin echt froh, dass ich das habe. Es ist so, manchmal muss man sich auch mal was gönnen, wenn man da so, so rumtänzelt, weil ich bin da auch nicht so, so, so der impulsive Käufer, ne? weil, weil wenn ich irgendwas sehe, dann, dann überlege ich mir immer ganz genau, okay. Ist, selbst wenn ich das Geld jetzt habe und das wäre das kein Problem, ist das jetzt mir für den Geldpreisbetrag wert oder nicht? Und da bin ich froh, dass ich es das jetzt eigentlich mal gemacht habe. Hm. <lacht> Kommen wir zu der nächsten Frage. Und zwar vom Schmitz Gamebox. Wann findet die YouTuber Party bei dir statt? Zu der du mich natürlich auch einlädst. Ja, natürlich, wenn wir die 100.000 geknackt haben. Ne? Also ein bisschen... <lacht> Ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, dann die zweite Frage, die vielleicht einige von euch auch interessieren dürfte. Bist du dieses Jahr auf einer der Retro-Börsen am Start? Es gibt ja eine Handvoll Termine für derartige Veranstaltungen. Selbstverständlich nur, wenn die auch stattfinden dürfen. Äh, ja, ich plane zu einer zu, zu gehen und zwar in Bonn. Die RetroCon in Bonn, ich, die ist irgendwann für Dezember angesagt. Ich ähm, weiß jetzt aus dem Kopf jetzt gerade nicht, welche, welches Datum genau, aber da plane ich hinzugehen. Da war ich jetzt schon vor ja, zwei Jahren, war die, ne? Scheiß Corona. <lacht> vor, vor, vor zwei Jahren und ähm, das äh, findet wieder in derselben Location statt wie wieder äh, ja, vor zwei Jahren. Krass. Oder anderthalb? Irgendwie sowas. Es wird Zeit für Retro-Börsen, würde ich sagen. Ne? <lacht> Entschuldigung fürs Abschweifen. Ähm, äh, die Location war nämlich super. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Bonn ist jetzt auch nicht so super weit entfernt von mir, dass der ich fahren kann. Und Dezember passt einigermaßen vom, vom Datum her. Deswegen hoffe ich, dass der Termin auch stattfindet. Das ist natürlich jetzt die Sache. Ne? Es ist eine, eine viele Welle Diskussion und so weiter. Wer weiß, ob diese Veranstaltung auch wirklich stattfinden kann. Ich hoffe es wirklich sehr, weil ich habe wirklich mal wieder Bock auf eine Retro-Börse. Das habe ich schon so ein bisschen vermisst, einfach mal so ein bisschen rumzustöbern, Leute zu treffen und so weiter. Finde ich sehr, sehr schade, dass das natürlich jetzt logischerweise etwas zu kurz gekommen ist. Verstehe ich aber natürlich jetzt bei der Corona-Geschichte. Da geht natürlich die Gesundheit und die Sicherheit vor. Aber ich hoffe jetzt mit, mit dem ganzen durchgeimpften Status und so weiter, dass es da vielleicht gelockert wird. Aber das werden wir jetzt mal sehen, wie jetzt der, der Herbst die Inzidenzzahlen irgendwie hochkloppt. Oder äh, wahrscheinlich eher hochkloppt. Ne? Deswegen hoffe ich mal auf jeden Fall, dass sie stattfindet. Und jetzt kommen wir zu dem wunderbaren Boris. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Der hat gleich fünf Fragen gestellt. Und zwar äh, Frage 1. Gibt es ein Spiel, das du viel besser schlechter in Erinnerung hattest und du dich dann echt gewundert hast, als du es wieder angespielt hast? Ähm, gibt ja, äh, das eine Beispiel habe ich ja gerade genannt mit Pack Kaffee. Ähm, das ist wirklich so ein Spiel und im Prinzip zählt das auch für die meisten DOS-Spiele aus der Zeit. Zum Beispiel habe ich jetzt auch letztens, ähm, als von Pizza Connection der dritte oder vierte Teil jetzt letztes oder vorletztes Jahr herausgekommen ist, habe ich mir nochmal so ein bisschen aus Nachholbedarf den ersten Teil gespielt. Und boah, diese alten DOS-Spiele mit ihrer Bedienung. Also früher war das ja normal, ich habe es gerne gespielt. Es war wunderbar. Aber diese alte, sperrige DOS-Spielbedienung, boah, ich sag euch, das kann es auch heute eigentlich echt fast keine mehr antun. Ganz schlimm. Und was besser ist. Ähm, ja, das sind so, so einige Gameboy-Spiele. Also, ähm, zum Beispiel habe ich jetzt auch äh, Power Mission wieder angespielt für, für, die, für die Top 5 äh, Strategie-Empfehlung. Äh, äh, das habe ich als Kind ja gar nicht gerafft, aber jetzt, wo ich jetzt so ein bisschen so weiß, was ähm, Rundenstrategie ist und wie es funktioniert, ähm, was mit dem jetzigen Anspielen vor, vor ein paar Wochen, als ich das gemacht habe. Viel klarer und viel geiler und viel, viel, viel einsehbarer für mich, also wunderbar. Ähm, das wäre mal so ein paar Beispiele. Sonst fangen so spontan keine ein, muss ich sagen. Zweite Frage: Bei welchem Game-Spiel musstest du dich erst eine gewisse Zeit reinfuchsen, bis es dir denn doch Spaß bereitet hat? Ähm, auch da gibt es so einige, und zwar ich glaube als als wirklich populäres Beispiel bei Mystic Quest. Ich weiß, auch da werden jetzt einige die, die Fackeln und Heugabeln suchen, aber ich bin ein bisschen mit der Erwartung reingegangen kommen und gut, das wird sowas wie Link's Awakening sein, das wird vielleicht etwas schlechter sein. Aber es hat so einige seltsame Features, die, wenn man aus der heutigen Sicht ganz frisch reingeht, ohne nostalgische Beziehung und Erfahrung zu dem Spiel, doch etwas seltsam sind, wie zum Beispiel, dass, dass man einfach irgendwelche Wände einschlagen muss. Aber die Wände sind jetzt nicht klassisch wie bei Zelda durch irgendwelche Risse oder sowas markiert, sondern die klingen einfach anders, wenn, wenn ihr mit dem Schwert drauf haut und dann müsst ihr da die, diese Spitzhacken haben, die ein Verbrauchsmaterial sind, die ihr immer dabei haben müsst, und um euch da durch, durchzukloppen. Also wirklich solche, solche, solche Sachen, die aus der heutigen Sicht irgendwie sehr unrund oder ungewöhnlich sind, sage ich mal, und ähm, da muss ich mich erst ein bisschen reinfuchsen, und erst mal dran gewöhnen, aber dann ist das Spiel natürlich wunderbar und hat seinen guten Ruf wirklich zurecht, aber da muss ich mich wirklich erst mal so ein bisschen reinfuchsen und dran gewöhnen, ähm, aber wenn, wenn man das zulässt und beachtet, wunderbares Spiel, also das ist wirklich so das Beispiel, was ich so am stärksten im Kopf habe, auf jeden Fall. Denn die dritte, welches Spiel suchst du noch sehnlichst für deine Gameboy-Sammlung? Ähm, da gibt es noch einige, aber so, so ganz oben auf meiner Liste ist vielleicht Hammering Harry. Das ist ja so quasi das teuerste Gameboy-Modul. Ähm, also das zu einem vernünftigen Preis. Natürlich nicht als Repro und nicht als japanische Version, aber ich weiß, das ist da günstiger. Ähm, ich habe mal so, so Preise um die 250 Euro gesehen für, für, für die europäische Version. Wenn ich das mal zum vernünftigen Preis irgendwo sehen könnte oder würde, würde ich es mir sofort holen, auch wenn der Preis wirklich stark wehtut. Aber ähm, ich habe jetzt wirklich gut über 200 Spiele in meiner Sammlung. Da geht es halt auch teilweise wirklich auf diese teuren Titel hinzu. Und ähm, wenn ich denn das mal so für, für einen guten, schmalen Taler irgendwie kriegen könnte, also... Nicht, nicht jetzt irgendwie super Schnäppchen oder sowas, also ich will schon einen angemessenen Preis dafür bezahlen. Ähm, aber da möchte ich auf jeden Fall zuschlagen. Ähm, also da ähm, ich gucke immer so ab und zu na, das ist irgendwo im Angebot, wo man jetzt nicht irgendwie komplett irgendwie umkippt. Ähm, Wenn es auf dem Markt ist, ist es meistens leider so mit jenseits von gut und böse. Deswegen, also da halte ich auf jeden Fall definitiv noch die Augen offen. Ähm, dann Age of Empires oder Command of Conquer. Welches der beiden PC-Spiele findest du besser? Ähm, ich glaube, Age of Empires, also ich habe auch damals Command Conquer sehr ausführlich gespielt, auch auf den 386er damals, sogar den ersten Teil gleich. Aber Age of Empires, das, äh, das hat mir irgendwie so auf, auf, auf, auf der längeren Frist irgendwie mehr gefallen, weil irgendwie ähm, der, der Aufbauteil, der war irgendwie wesentlich besser, die, die, durch diese ganzen Epochen zu gehen und seine Soldaten damit aufzurüsten. Das hat mir irgendwie von gleich auf viel, viel besser gefallen. Auch, auch dieses ganze, ganze Spielgefühl. Ähm, wunderbar. Also, Command Conquer ist natürlich, die Serie ist ein super Spiel, wobei mich damals der dritte Teil, Tiburian Sun, das war ja so, so ein Spiel, weil, was von den Medien sehr hoch gehypt wurde und ich da auch mit sehr hohen Erwartungen kam. Ich weiß nicht, wie ich da zum Release-Tag extra in die nächste Großstadt gefahren bin und mir das Spiel geholt habe und sogar noch, noch so, so eine Armband passend dazu. Schrecklich. Ähm, und dann war das Spiel so scheiße, also nee, nicht scheiße, aber mittelmäßig und ne, weil wenn ein Spiel halt vorher gehypt wird ohne Ende und dann halt mittelmäßig ist, ist halt nicht so toll und irgendwie Age of Empires hat mich da in der Hinsicht definitiv nie enttäuscht und ähm, auch, auch finde ich da gefühlt irgendwie die, die Variationen von den Einheiten irgendwie mehr und besser als jetzt ähm, bei Command Conquer. Und dann kommen wir zu der letzten Frage. Denkst du, dass du irgendwann mal die Zeit findest, PC-Adventure-Klassiker zu behandeln? Sowas wie Indiana Jones, Seven Max, Day of the Tentacle und Zack McCracken. Ähm, ich habe die damals früher gerne gespielt, vor allem natürlich auch die Monkey Island-Spiele äh, und die Indiana Jones. Ähm, ich glaube, jeder, der damals PC-Spieler war zu der Zeit, frühe 90er, hat diese Spiele gespielt und geliebt. Das war ja auch die Hochzeit der klassischen Point-and-Click-Adventures. Aber ich glaube, ich werde die hier nie behandeln. Warum? Ähm, sie wurden schon überall sehr groß behandelt, sage ich mal. Ich wüsste jetzt nicht, ähm, was für neue Informationen oder neue Sichtweisen ich auf diese Spiele euch bieten könnte. Und jetzt einen Test zu machen, äh, wo ich stundenlang das Spiel spiele und dann halt ein 3 minuten testvideo zu machen und so, Jo, manche 1 2 ist geil. Das, das, das wisst ihr doch alle was könnte ich denn da groß noch an Zusatzinformationen für euch machen, diese Spiele vor allem die großen Klassiker LucasArts und auch die Sierra Klassiker die wurden ja schon überall hoch und runter behandelt, also da gibt es gefühlt hunderte Podcasts, gefühlt hunderte Videos, die jetzt alles wesentlich besser und kompetenter machen als ich und da denke ich mir okay mit meiner Zeit, die mir zur Verfügung steht, ich kann euch da jetzt nichts großartig Neues bieten und äh, nur da jetzt manche einen Video zu machen, damit ich manche einen Video zu, zu habe, da denke ich mir, okay, dann mache ich lieber irgendwas anderes, was, was euch vielleicht eher interessiert, was, was euch äh, eher mal Einsichten gibt, ne? Dann kam ich halt irgendein Spiel, ein Game Boy Spiel aus der dritten Reihe heraus ähm, und um euch zu sagen, okay, das ist vernünftig oder halt eben nicht. Und da habt ihr und ich, denke ich, mal etwas mehr von. Hätte ich natürlich Lust drauf, aber wie gesagt, was, was, was, was soll ich denn da hinzufügen? <lacht> und wir kommen zu den nächsten Fragen und zwar vom guten Retro-Robbie. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für deine fantastische Urlaubsvertretung. Wenn ihr seinen Kanal noch nicht kennen solltet, ich hoffe, ich vergesse es nicht, ihn unten zu verlinken. Schaut mal bei ihm vorbei. Kommen wir zur ersten Frage. Hast du vor, zumindest jedes Paar Gameboy-Spiel einmal per, was taugt oder quält sich, gezeigt zu haben? Kurzantwort: Antwort, ja. <lacht> ähm, ich hoffe, dass ich das irgendwann mal kriege. Das ist natürlich ein Riesenprojekt, aber ich denke mir, das wäre wirklich so ein super Archiv irgendwie, ähm, jedes Spiel mal in irgendeinem Format behandelt zu haben. Also quält sich, folgen sind natürlich für irgendwelche schlechten Spiele. Ähm, was taugt folgen, sind... Äh, für Spiele, die zumindest mittelmäßig sind und ähm, wenn ich das erreicht habe, würde das ja auch heißen, dass ich ein paar Fullset habe und äh, deswegen wäre das schon mein Ziel und mein Traum. Da habe ich auch denke ich mal noch für Jahre noch äh, genug Material äh, und Spiele, die ich da irgendwie behandeln kann. Ähm, also wäre schön, ob ich schaffe. Weiß man natürlich nicht, aber ähm, ich denke, ich bin einigermaßen auf dem Weg dahin, auch wenn da natürlich da noch viel, viel, viel, viel fehlt. Ähm, was machst du, wenn du keinen was taugt oder quälsich Content mehr hast? Alles erledigt. Äh, ich glaube, ich glaube, das dauert noch etwas. <lacht> also, ich habe hab mal grob geguckt. Ähm, ich habe es ja so, dass ich so im wöchentlichen Rhythmus eine was taugt, eine quälsich Folge mache. Das liegt auch so ein bisschen an meinem Produktionsaufwand. Bei einer ich Folge, ich gehe ja immer blind in die Spiele rein. Könnt ihr euch vorstellen, da ist der Produktionsaufwand für mich nicht wirklich groß. Ich mache ja mein Setup an, ich hau mich vor das Spiel, ich spiele 10 Minuten, laber ein bisschen scheiße. Ich bin auch jetzt kein Gott, was Schneiden angeht, das heißt auch Schneiden, ne? Mit Hochladen, sagen wir mal, ist sowas in anderthalb Stunden erledigt. Und dann war es ist natürlich ein bisschen was anderes. Ich muss das Spiel erstmal spielen, dann ein Skript dazu schreiben, das Skript einsprechen, die Tonspur bearbeiten, Atempausen und sowas rausschneiden, dann natürlich das ganze Video schneiden und versuchen einigermaßen passende Spielszenen auf das Gesprochene irgendwie zu legen und dann hochladen. Das dauert natürlich länger. Das dauert auf jeden Fall mindestens doppelt so lange. Es kommt immer natürlich auf das Spiel drauf an. Und wenn man bedenkt, vier Spiele, Gameboy Spiele sind ja auch immer auf andere Systeme, sagen wir mal durchschnittlich drei pro Monat, äh, mal zwölf, also ich glaube da habe ich noch so ein paar Jahre wo ich äh, was habe, äh, ansonsten was würde ich machen, wenn das alles durch ist, da habe ich keinen Plan B ehrlich gesagt, ähm, ob ich denn überhaupt noch YouTube mache, weiß ich ja alles gar nicht, ne? wie gesagt, äh, ich habe auch schon vorhin gesagt, was die Lebensplanung angeht, wer weiß, wie, wie es in drei, vier, fünf Jahren aussieht. Vielleicht habe ich dann hier ein, ein kleines Kind rumrennen rum, äh, und dann hat das natürlich äh, Vorrang ähm, zu irgendwelchen Gameboy-Videos. Ist ganz klar, dann werde ich zum, zumindest alles zurückfahren, was dann halt das alles noch etwas länger irgendwie die Länge zieht. Irgendwie sowas. Ich hoffe, ihr habt deine Frage beantwortet. Ähm, wenn du deine Gameboy-Sammlung vollständig hast, dann sammelst du dann an anderer Stelle los, weiter oder schließt du dann das Sammeln ab? Das geht ja in die andere Frage, die ich jetzt vorhin schon beantwortet habe. Ich glaube, zumindest das Spiele sammeln würde ich wahrscheinlich dann abschließen. Vielleicht noch auf andere Systeme gehen. Vielleicht hier Virtual Boy Full äh, Voll Voll Set oder wie gesagt der Game Gear, der würde mich auch noch interessieren. Aber ob ich da denn wirklich auf ein Full Set gehen würde, weiß ich nicht ich denke mal eher, dann würde sie das sammeln, eventuell so eher auf andere Bereiche irgendwie aussehen wie Warhammer-Sachen oder ach, keine Ahnung, vielleicht bin ich dann auch irgendein bekloppter, also bekloppt an Anführungsstrichen, äh, Bierdeckelsammler oder irgendwie sowas. Kann ich echt nicht sagen. Ähm, kann es vorkommen, dass du, äh, dass du irgendwann aus Zeitgründen aufhören wirst, Job, Papa Panda und so weiter. Ähm. Das kann ich mir ehrlich gesagt ganz gut vorstellen, also es ist jetzt nichts momentan aktuell, ähm, was das irgendwie großartig gefährden würde, stehen bei mir in Leben nächstes Jahr wahrscheinlich ein paar Veränderungen an, da muss ich natürlich etwas mal schauen, ähm, auch da ist nur nichts spruchreif, wenn es Änderungen auf den Kanal gibt, werde ich das natürlich entsprechend vorher ankündigen, ähm, also äh, mit, mit den Papa Panda... Könnte ich mir es vorstellen? Also, ähm, viele kennen ja den Kollegen vom Schroff gezockt. An dieser Stelle, wenn du es gucken solltest, viele Grüße an dich. Ähm, der hat ja größtenteils auch aufgehört, macht ab und zu noch Livestreams, weil er Vater geworden ist. Und ähm, das könnte ich mir durchaus auch als einen Grund vorstellen, zumindest das Ganze einfach zurückzufahren. Das sind keine zwei Videos, zumindest keine zwei Videos in der Woche kommen, sondern vielleicht eins alle zwei, zwei Wochen oder irgendwie sowas. Oder nur noch ein Gameboy-Test oder irgendwie sowas. Das muss ich halt alles wirklich sehen. Mir macht dieses Hobby YouTube unendlich viel Spaß. Mir macht Spaß, mit euch zu kommunizieren. Mir macht Spaß, Videos zu machen, produktiv zu sein, was, was Kreatives zu schaffen. Auch so ein bisschen wirklich, was ich vorhin angesprochen habe, so eine Art Nachschlagewerk für Gameboy-Spiele nach, so nach Videoform aufzubauen. Mir macht das wirklich sehr viel Spaß, aber es ist ein Hobby. Und wenn jetzt wirklich so, ich sag mal so real life, wenn es ein komischer Ausdruck vielleicht ist, Gründe dazwischen kommen sollten, haben die natürlich immer Vorrang. Und so sollte es, denke ich mal, auch wirklich sein. Weil das echte Leben ist doch wichtiger. Es ist hier ein Hobby, wo ich, wo ich viel Zeit reinstecke, viel Energie und viel Geld. Klar, ich kriege natürlich ein bisschen was zurück, aber... Es ist natürlich wesentlich mehr, was man reinsteckt, als man rausbekommt. Zumindest in so, so einer Kanalgröße, wie wir ich jetzt habe. Ähm, ich denke mal, da könnte ich es mir durchaus vorstellen. Also, das ist nicht ein gemeißelt, dass ich das jetzt hier alles... Äh, in 20 Jahren gibt es immer noch den Retro Gaming Panda. Kann ich nicht sagen. Also, andere Gründe werden immer Vorrang haben. Das auf jeden Fall. Es ist ein Hobby, es, es würde mir wirklich sehr schwer fallen, wenn ich... Ähm, zu diesem Schritt kommen würde, aber wenn es nicht geht, dann geht's es nicht. Ne? Ganz einfach. Ähm, gibt es in Bezug auf deine Sammlung etwas, was du vor deiner Freundin verheimlichst oder verheimlicht hast? Äh, nö. <lacht> ähm, da verheimliche ich echt nichts, weil äh, wir verdienen beide unser eigenes Geld, haben getrennte Konten und äh, natürlich haben wir einen gemeinsamen Pool für ne, Lebensmittel und so weiter was ähm, sonst kann natürlich jeder mit seinem Geld machen, was er will. Und wenn ich irgendwie Bock habe, irgendwie 150 Euro für ein Gameboy-Spiel rauszukloppen, dann, dann mache ich das. Und ich denke mal, wir sind alle erwachsen und wir wissen auch alle, hey, ähm, das kann ich mir leisten, das kann ich mir nicht leisten. Also finanziell sollte jeder, denke ich mal, in unserem Alter einigermaßen haushalten können. Ähm, und das hier ich da nichts. Also, ich, ich, ich erzähle ihr nicht unbedingt alles, aber es ist eher, weil sie da nicht so den Bezug zu hat und nicht interessiert. Ich zeige dir mal, guck, guck mal hier, cooles neues Gameboy-Spiel, ähm, dann hebt es natürlich auch schon mal die Augenbraue, wenn ich sage, sag mal, man hat 150 Euro gekostet oder sowas. Ähm, aber da ist jetzt nichts, was ich jetzt verheimlichen würde, wieso auch? Das ist mein Hobby. Ich, ich, ich mache hier nichts Verkehrtes. <lacht> ähm, bekommst du schon eine Platte von dauerndem Panda-Mütze tragen? Ja. <lacht> also ähm, ich bin also Panda-Mütze tragen nicht, aber ich gehöre leider äh, deswegen auch meine Frisurexperimente immer wieder. Ich gehöre auch leider zu, zu der männlichen Bevölkerung, die oben mit dem Alter etwas lichter werden anscheinend. Ist es ist zum Glück noch nicht so ganz katastrophal. Ich kann es auch einigermaßen retuschieren, aber äh, auch ich gehöre leider zu den äh, Männern, äh, die ich glaube nicht äh, vorne mehr dass das ganz volle Haar haben. Und äh, na gut, ist halt so. Stört mich jetzt nicht ehrlich gesagt großartig. Ist zwar ein bisschen blöd, ähm, aber was willst du machen? Gene sind Gene. <lacht> Dann, äh, der Flo oder die Flo hat gefragt, was ist dein wertvollstes Spiel? Äh, mein wertvollstes Spiel äh, auf dem Boy würde ich sagen, also ne, das, das emotional wertvollste haben wir ja schon besprochen. Deswegen, äh, dass das Finanzielle ist Trip World. Ähm, das habe ich damals noch vor, vor, ja, vor anderthalb Jahren ungefähr, vor zwei Jahren für, für knapp unter... 100 Euro gekauft. Mittlerweile ist das auch schon 150 Euro wert. Also, das wäre jetzt Gameboy-Spiele mäßig so das wertvollste Spiel, was in meiner Sammlung sich befindet. Ansonsten, äh, ich gucke gerade hier mal links zu meiner Sammlung rüber. Das Spiel ist wahrscheinlich dann Secret of Mana in der Big Box. Ähm, das ist auch, glaube ich, auch so 160, 170 mittlerweile, obwohl ich da bei den Big Boxen nicht mehr so hundertprozentig auf dem neuesten Stand bin. Aber ja, das ist mein teuerstes, wertvollstes Spiel auf jeden Fall. Und dann, wann hast du mit dem Sammeln angefangen? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, so vor viereinhalb Jahren ungefähr. Ich glaube, der, der Kanal ist jetzt drei oder vier Jahre alt. Ich glaube, vier Jahre. Ähm, und ich habe so ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor ich den Kanal gestartet habe, so langsam mit dem Sammeln angefangen. Natürlich auch nicht, nicht so im großen Maße wie jetzt, aber ich, ich gehöre leider nicht zu der Generation, die irgendwie noch hier die Gameboy-Spiele für 2 Euro überall hinterhergeworfen bekommen haben. Ähm, als ich angefangen habe, auch da waren schon so die Preise etwas halt angezogen, natürlich jetzt nicht so krass, wie es heute ist. Ähm, also die goldenen Zeiten äh, habe ich leider nicht mehr mitbekommen, aber ja, so, so, so, so zusammen, seit viereinhalb Jahren würde ich sagen. Ähm, und ähm, auch da schon auch immer zuerst mit dem Fokus auf Super Nintendo, aber dann hat sich das schnell so umgeswitcht äh, mit Fokus auf Game Gameboy. Ähm, ja, aber macht Spaß, werde ich auch hoffentlich noch einige Zeit weitermachen. Kommen wir zu äh, der letzten Frage und zwar von Kokiri LP. An der Stelle auch viele Grüße an dich. Mich würde mal interessieren, welche RPG-Spiele du vom Game Boy bis Game Boy Advance gut findest. Ähm, ganz ehrlich, mit der Frage kann ich dir leider nicht großartig behilflich sein. Ähm, also Game Boy, keiner Game Boy Advance, das ist, da habe ich leider nur so ein gewisses ähm, Grundkenntnisse, was die Spiele angeht, aber keine großartige praktische Spielerfahrung. Und auf dem Game Boy ganz klar, Links der Gaming ist super, Mystic Quest ist super. Die kann ich wirklich empfehlen, aber auch da habe ich jetzt nicht großartig noch andere Rollenspiele gespielt. Ich habe zwar noch ein, zwei in meiner Sammlung, aber da habe ich bisher so ein bisschen gescheut, irgendwie da ranzugehen. Pokémon, wenn man das so ein bisschen als Rollenspielspiel ansehen will, ist ja mir komplett vorbeigegangen. Bin ich jetzt ja auch nicht so der Riesenfan von. Aber ja, deswegen muss ich da leider die Antwort kurz halten und sagen, ja, Kings Awakening. <lacht> Tut mir leid, dass ihr wahrscheinlich... Mehr äh, Einsichten und Infos erhofft, aber habe ich leider keine Ahnung. <lacht> und das waren dann auch schon alle Fragen. Ähm, ist eine durchaus ordentlich lange Folge geworden. Und äh, vielen Dank an alle, dass ihr hier dran geblieben seid. Und ich hoffe auf die nächsten 3000 Abonnenten. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal an euch alle... Wenden und mich bedanken für eure wirkliche Unterstützung. Wenn ihr Kommentare schreibt oder auch nur einen Daumen hoch gebt oder vielleicht auch einen Daumen runter, ist mir, ist mir egal, wenn ihr mit mir irgendwie interagiert. Und äh, es freut mich immer wieder, dass das euch mein Kram einfach gefällt. Und ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal, was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.